Hallo, wir sind heute bei der Schwulenberatung hier in Berlin. Bei mir ist Marcel de Groth, der Geschäftsführer der Schwulenberatung. Ähm, was ist die Schwulenberatung? Was macht ihr? Wollt ihr euch mal kurz ein bisschen erklären? Ja, wir bitten ähm, Unterstützung, Beratungen, betreutes Wohnen, ähm, Hilfe für schwule Männer, für Transmenschen und für Intermenschen an. Was macht ihr dann alles? Also Wohnprojekte habt ihr auch, Beratungsprojekte habt ihr und... Ja, wir verstehen uns ein bisschen als Ansprechpartner für einen Teil der Community und machen viel Beratung, machen Gruppenarbeit, wir machen längerfristige Betreuung, wir haben das Flüchtlingsheim auch für, für die gleiche Zielgruppe und wir wollen, sag mal, nicht das, nicht das schwul, lesbisch oder inter sein oder trans sein thematisieren, sondern auch selbstverständlich voraussetzen und eher gucken, wie wir die Probleme lösen können. Wir machen gerade so eine Tour, die heißt ja Selbstbestimmt Leben. Ähm, wir haben es auch ein bisschen auf Berlinerisch übersetzt mit Alle nach ihrer Faison. Ähm, was heißt das für euch oder was heißt für dich selbstbestimmtes Leben? Was, was, an was denkst du da? Also ich denke daran, dann, dass unsere Zielgruppe, wie hier das Haus auch, dass sie die Möglichkeit haben, eigene Wohnprojekte ähm, oder eigene Projekte zu realisieren und selber bestimmen können, wie die leben, also wie die auch ihren Alltag gestalten wollen. Und was ist da für dich entscheidend, als wenn du jetzt einen Rat uns mitgeben würdest als Partei? Also ich finde, man muss es ernst nehmen und ich merke hier im Haus zum Beispiel, das Thema Schwulsein und das Thema trans sein ist kein Thema, das wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Es ist ein Schutzraum, so wie man so wie man will, für die Zielgruppe und das ist unbedingt wichtig und ich denke, davon brauchen wir viel mehr in Berlin. Herzlichen Dank.